Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wirtschaftsminister Habeck ist in der Affäre um eine umstrittene Postenvergabe in seinem Haus weiter unter Druck. Union und Linkspartei fordern den Rücktritt von Wirtschaftsstaatssekretär Greichen. Dessen Trauzeuge sollte neuer Chef der Bundeseigenen Deutschen Energieagentur werden. Die Opposition wittert Vetternwirtschaft. Habeck räumte Fehler ein, hält aber an Greichen fest. Der Chefposten bei der Deutschen Energieagentur wird als Konsequenz neu ausgeschrieben. Habecks Mann für die Klimapolitik besonders für die Energiewende, Staatssekretär Patrick Greichen. In dieser Funktion hat er mitentschieden, dass Michael Schäfer zum Chef der Deutschen Energieagentur DENA berufen wurde. Schäfer ist aber auch Trauzeuge von Staatssekretär Greichen. Der Vorwurf? Vetternwirtschaft. Denn das Wirtschaftsministerium vergibt Aufträge an die Deutsche Energieagentur. Bei der Postenvergabe hätte sich Greichen sofort für Befangen erklären müssen, gibt das inzwischen auch zu.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 er hat gesagt, dass Entscheidungen, die falsch gelaufen sind und die kritisierbar sind, korrigiert werden müssen. Das ist passiert und ich gehe davon aus, dass auch alles andere entsprechend der Regeln, die wir haben, erfolgen wird. Am Nachmittag hat der Aufsichtsrat der Dena entschieden, die Stelle wird neu ausgeschrieben. Durch die Vorwürfe gegen Greichen und damit auch gegen Habeck sind nun Aufträge des Wirtschaftsministeriums an verschiedene Umweltorganisationen in den Fokus geraten und die Frage ob dabei alles rechtens lief. In der Energiekrise im vergangenen Jahr haben Privathaushalte, Industrie und Kraftwerke deutlich weniger Gas verbraucht. Laut einer Studie der Hertie School betrug der Rückgang zwischen September und Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 23 Prozent. Damit wurde das Einsparziel der Bundesregierung von 20 Prozent übertroffen. Den Hauptanreiz sehen die Studienmacher in den damals sehr hohen Preisen. Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch in Kenia heute um Fachkräfte aus dem ostafrikanischen Land geworben. Deutschland sehe hier große Möglichkeiten für viele Bereiche der Wirtschaft, sagte der Kanzler in der Hauptstadt Nairobi. Kenia ist wichtigster Handelspartner Deutschlands in der Region.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 der Bundeskanzler beim Besuch einer Ausbildungsstätte, in der zivile Helfer für den Einsatz in Krisengebieten trainiert werden. Sie wurde von Deutschland mitfinanziert, dem Land, das Kenia vor 60 Jahren als erstes Land diplomatisch anerkannt hat. Bei der Unabhängigkeit Kenias waren die Deutschen die Ersten, jetzt wollen sie nicht die Letzten sein. Es geht wie immer um Geld und Geschäfte, aber es geht auch um einen neuen Blick auf afrikanische Länder wie Kenia, die können sich ihre Partner inzwischen aussuchen. Der Chef der Söldnertruppe Wagner-Prigozhin verschärft den Ton gegenüber der russischen Militärführung. Überraschend kündigte er an, seine Männer am 10. Mai aus der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut abzuziehen und die Stellungen russischen Soldaten zu übergeben. Er machte die Moskauer Militärführung persönlich für hohe Verluste verantwortlich, es fehle Munition. Die ukrainische Armee sieht allerdings keine Anzeichen für den Abzug der Söldnertruppen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat zusammen mit seinem dänischen Amtskollegen Lund Paulsen den Truppenübungsplatz Klietz in Sachsen-Anhalt besucht. Dänen und Deutsche bilden dort ukrainische Soldaten am Kampfpanzer Leopard 1A5 aus. Pistorius sagte den Ukrainern dauerhafte Unterstützung zu. Gemeinsam mit Dänemark und den Niederlanden finanziert Deutschland die Instandsetzung von etwa 100 Leopard 1 A5-Panzern aus Beständen der Industrie. In Serbien hat erneut ein Schütze mehrere Menschen mit einer Schusswaffe getötet. Bei dem Angriff in dem Dorf Dubona kamen acht Menschen ums Leben, 14 weitere wurden verletzt. Bereits am Mittwoch hatte ein 13-Jähriger in Belgrad neun Menschen erschossen. Präsident Vucic kündigte ein groß angelegtes Entwaffnungsprogramm an. Dabei sollen registrierte Waffen überprüft und das Vorgehen gegen den illegalen Besitz verschärft werden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass mindestens 20 Millionen Menschen weltweit an Covid-19 gestorben sind. Offiziell seien knapp 7 Millionen Todesfälle gemeldet worden. Doch man gehe von einer großen Dunkelziffer aus, so der WHO-Generaldirektor. Zugleich verkündete die Organisation das Ende des internationalen Gesundheitsnotstands durch die Corona-Pandemie. Covid-19 gelte inzwischen als etabliertes und andauerndes Gesundheitsproblem. Mit einem gemeinsamen Protesttag haben Organisationen in ganz Europa heute auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht. Auch in Berlin forderten Demonstranten weniger Barrieren im Alltag. Beispielsweise Wohnungen, Gastronomie und öffentliche Gebäude müssten barrierefrei gestaltet werden. Mehrere Organisationen forderten dazu auf, Hindernisse im Alltag sichtbar zu machen, unter anderem an Bahnhöfen und in Zügen.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 In München ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zu seiner zweitägigen Vollversammlung zusammengekommen. Bei dem Treffen der Laienorganisation soll es um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den deutschen Bistümern gehen, aber auch um den innerkirchlichen Reformprozess, den sogenannten Synodalen Weg. Zum Auftakt mahnte ZDK-Präsidentin stetter -Karp wörtlich einen Wind des Wandels in der Kirche an.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 Anhänger des britischen Königshauses zählen wohl die Stunden. Morgen Mittag wird in London König Charles gekrönt. Die größten Fans harren schon seit Tagen vor dem Buckingham-Palast aus, um die Feierlichkeiten in der ersten Reihe zu erleben. Doch es gibt nicht nur Begeisterte. Denn während der Staat für umgerechnet mindestens 110 Millionen Euro Kosten aufkommt, kämpfen immer mehr Briten mit hohen Preisen für Energie und Lebensmittel. Damit hatte keiner gerechnet. Der König höchstpersönlich auf Überraschungsbesuch bei seinem Volk. Gelungene Charmoffensive am Vorabend seines großen Tages. Das war das unglaublichste Erlebnis meines Lebens. Für uns ist das einfach eine ganz besondere Familie, die schon immer ein Teil unseres Lebens war. So begeistert wie Sie aber sind, nicht alle hier, Hauptkritik. Die Kosten der Krönung für den Steuerzahler von geschätzt mehr als umgerechnet 100 Millionen Euro. Denn vielen Briten geht es schlecht. Inflation und hohe Lebenshaltungskosten dämpfen diesmal die sonst übliche britische Begeisterung für royale Spektakel. Das ist Geldverschwendung. Wir zahlen hier die Rechnung für etwas, was kaum jemanden hier interessiert. Denn auch wenn Charles angekündigt hat, die Krönung zu verschlanken, und die Zeremonie zu modernisieren, das, was die Welt morgen zu sehen bekommt, wird der gewohnte große Pomp und Zirkumstanz, was man schon bei der Probe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erahnen konnte. Mit Staatsgästen aus aller Welt, die bereits heute am Vorabend zu einem großen Empfang in den Buckingham Palace geladen sind. Im Zeitalter der Polarisierung und des Populismus geht der Palast morgen noch einmal auf Nummer sicher und setzt ganz auf die bekannten scheinbar ewig alten Rituale. Die eigentliche Aufgabe aber, die britische Monarchie jetzt wirklich an das 21. Jahrhundert anzupassen, die steht Charles III. noch bevor. Und das wird kein leichtes Unterfangen. In Hamburg wird ab heute der 834. Hafengeburtstag gefeiert. Das nach Angaben der Stadt größte Hafenfest der Welt wurde traditionell mit der Einlaufparade eröffnet. Dabei verfolgten tausende Menschen mehr als 100 Schiffe, unter anderem von Feuerwehr und Polizei, historische Segler oder Kreuzfahrtschiffe. Der Hafengeburtstag wird noch bis Sonntag mit Feuerwerk, einem Schlepperballett und Konzerten gefeiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 6. Mai. Im Nordosten trifft trockene, kühle Luft auf feuchtwarme Luftmassen. In diesem Bereich regnet es sich in der Nacht ein. Vom nördlichen Niedersachsen bis in den Norden Brandenburgs und bis Mecklenburg-Vorpommern. Sonst noch teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Am Tag bleibt es im Nordosten regnerisch, sonst teilweise länger Sonne, teilweise Quellwolken. Vor allem über den Bergen Schauer und Gewitter. In der Nacht 13 bis 4 Grad. Am Tag unter Regenwolken 8 bis 13 Grad, sonst 19 bis 25 Grad. Am Sonntag umgekehrt, dann ist es im Nordosten sonnig, sonst mehr Wolken als Sonne. Zum Nachmittag und Abend, vor allem im Westen und Süden mit unter kräftige Schauer und Gewitter. Am Montag und am Dienstag ist es im Osten sonnig, sonst wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern. In den Tagesthemen mit Aline Abut um 21.45 Uhr geht es um Medikamentenknappheit und wie vor allem Kinderärzte Alarm schlagen. Und wir schalten nach London, wo Hunderttausende dem Tag der Krönung von Charles III. entgegenfiebern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.